Mein erstes politisches Bildungserlebnis war ähm, noch zu Schulzeiten, zu Zeiten der Atomtests auf dem Ouro atoll ähm, Da bin ich mit anderen Aktivistinnen in die französische Botschaft und wir haben aus dem Korb heraus Champignons verteilt.